Hey, ja, ich hab's angefunden, Philipp. Nice. Wie cool. Hey. hey und herzlich willkommen zur fünften Folge von Minecraft Live. Hey. Heute haben wir gerade einen King Slime angefunden, den wir hier unten sehen. Und soweit ich weiß, bekommt man von ihm zie ziemlich guten Drop. Und schauen wir mal was es wird, oder? Ja. wir Wir haben mittlerweile schon gar eine Rüstung gemacht Aber es ist eigentlich nicht gut Aber da der Schmied nicht online ist Und wir noch Kateras die Rüstung machen können Haben mhm. wir das mal Oh, ganz viele Kleine Keine Herdcontainer. <lacht> das Oh, das ist sogar schwer Slime. Ja, wow, so ein Schleimschwer <lacht> Ich glaube so die slime Das ist cool. 9 Attack Damage. Das ist cool. 9 Attack Damage ist ziemlich stark. Vier ja, das ist ziemlich gut. Ungeabt, ungeabt ist ziemlich gut. Nicht schlecht. Eigentlich wollten wir gerade ein Pferd wiederholen, weil eigentlich 2 von uns wieder weg sind. Mhm. Eins ist weggelaufen, weil die Tür offen war, anscheinend, Anscheinend. und das andere um, habe ich im Wasser untergehen lassen, unter <lacht> Das ist, ich wollte über das Wasser gehen mit dem Pferd, und das Pferd ist dann weg auf in seiner Höhle und ist dann ertrunken. Ich weiß nicht, warum das da Obi wollte, aber, kann man machen. Ich habe mir dann einen Wegpunkt namens Pferdchen gemacht, weil da überall Pferde sind. Jetzt können wir uns immer wieder mal ein Pferd holen und wir holen uns nicht jedes, weil jedes hat ein, ein anderes Speed und Jump und Lebenspunkte. Level, würde ich eigentlich so passt so ein ganzes Wort. Lala, ist irgendwie Wieso ja, muss sowas haben. Also ja, da, da habe ich letztens wieder ausgekraten <lacht> <lacht> Gut, dass du es gesagt hast. <lacht> Oder so. Ja, ich würde jetzt sagen, Ah, das wollte ich noch ansprechen: die der Hacke was wir craftet haben, die habe ich nicht mehr. Aber es ein Enderman. enderman. Ja. Wir haben nicht mehr so viele enderman burden probleme weil auf mein Schwert ist Looting 3 und Bane of Adrobos oben und normalerweise droppen da so 3 bis 4 3 ja, Ender pro Enderman das ist, cool. das ist ziemlich cool, jetzt geht uns natürlich die Diamanten aus und wir können dagegen nichts machen, weil wir zurzeit noch keine Spitzhacke haben, mit dem wir die abbauen können und deshalb sind wir in einer ziemlich blöden Situation aber mittlerweile haben wir das geschafft, die Diamanten für eine der Stil Spitzhacke, hey, du hast den Justin Bieber hingemacht <lacht> <lacht> äh, aufzutreiben. Jo. Irgendwas war da war letztens ein gutes Pferd, aber ich glaube, er nimmt einfach das nächste Beste, was er findet. Echt? Ja. Okay. Da ist Hey, Senneman, das, das ist immer sehr wichtig. Und in der Folge werden wir gleich später noch zum end gehen hoffentlich finden wir es an aber ich werde es auf der map nicht zeigen damit die anderen das nicht anfinden <lacht> so jetzt habe ich ein pferd angefunden das was man passen könnte es ist zwar nicht der schnellste aber ich bin damit zufrieden und man muss jetzt einfach so lange da aufsteigen bis das pferd da nicht mehr oben haut und dann hat man das eigentlich gezähmt so, ja. jetzt kann man eh klicken und das Goldrüstung und und zarten geben und dann kann man noch mal dumm rennen dieser es schafft mhm. und jetzt hätte ich gesagt gehen wir zum end jo. nice das ist da 1000 meter vor uns und ich werde jetzt einen kleinen cut machen so jetzt haben wir es zu unserem end geschafft wir wissen nur, dass es circa unter uns ist Weil wir so verzauerte verzauberter Geworfen haben und dadurch sieht man in welche Richtung es ist Und ich hatte schon eine kleine Base gebaut Vorhin, eine ganz kleine nur Und um ein Pferd da zu lassen und dann habe ich mich zurück teleportiert Zu unserem Haus Ja, versuchen wir es einmal Es soll irgendwer da unter uns sein ich baue jetzt einfach noch Gefühl bergauf Wie fühlst du das Ende? Ein bisschen Ich fühle die Ende werden. Den Enderdrachen Achso Ich bin mir nicht sicher ob man den Enderdrachen schaffen, will, vor allem ohne Bogen das ist das echt dumm Naja, wir man Schwert mit Ah ja Long Range. Vielleicht funktioniert das, dass wir die Kristalle da zerstören können. Aber eigentlich. nicht? Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Außer also, es ist nur für den Boden ausgemacht. Jo, haben wir schon angefunden. Ja, nice. Also, wir schnurren gar nicht. Uh, die Sounds. Ich hab eigentlich fast noch nie ein ohne Cheats angefunden. Ey ja, Bücher. Egal, Bibliothek. Nice. Was ist denn da? Lass will mal schauen. Nee, <lacht> die Höhle. Immer verpackt, wie es ja. in Minecraft ist. Aber ha, du hast halt ha. Ja geil, ne? du <lacht> ja, geht genau <wieder> zu mir. <lacht> du gehst genau zu mir. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Ey, ich bin gerade <lacht> aus Digga. <rausgegangen>. Ja, <lacht> ja! <lacht> <Ich geh mal>. <lacht> <lacht> So, ich brauche Bücher, egal, ja. ja. kann man eigentlich abbauen, obwohl es da ziemlich fresh schon Ja, so, ich brauchen Bücher. Ah, Kiste. Es ist drinnen. Blablabla, keine Ahnung. Kopf. Kopf. Was ist das was ist das? Okay. Oh. Ja, es kommt von Taumcraft. Und soweit ich weiß, dürfen wir das gar nicht benutzen. Nur, es schaut geil aus. <lacht> So, sind es die Achievements? Hungry Chest, schau das haben wir sogar so. Das sind so Achievements und so wahrscheinlich und Fortgeber, lol, schaut cool aus So reichen 53 Bilder als fast der Nein, nein, das reicht ja Nein, wir müssen nicht alles hinmachen, schaut irgendwie cool aus äh. Irgendwo ja. unten ist bestimmt ja. auch eine Kiste Bist du schon? Oh, oh, ja, sag ja, ja. Kopf, Kopf, Kopf. Knowledge bekannt. Um, zu den Köpfen noch. Man kann ja so einen Kopf aufsetzen und laut einem Roleplay ist man dann glaube ich sogar ein anderer Mensch. Also kann man das ausnutzen ein bisschen. <lacht> Weil eben der Polizist die dann nur so kennt und jeder hat halt einen Ausweis und so weiter und so fort. Denn was wir noch nicht haben. Das heißt das ist eigentlich ziemlich nicht gut. Aber? Oh, jo. Ja. <lacht> ja. macht hier nichts. So, wo gehen wir da? Da wo ich immer dumm. Stolz hier. Also ist schon wieder irgendwo. Ja. Ich bin ja wieder da. Wo? Ja. Weiß ja. ich auch ja. nicht dann nehmt hier. Ich. <lacht> ich hab da ein paar Lichtbugs leider, wegen einem Optifine Shader oder so. Mhm. Also ist bei mir das Stadt dunkel immer, aber macht nichts. Muss man halt setzen. hinsetzen. Das geht ja schon sieben Fische. Ah, das ist sogar eine Mine gleich. Aber die Mine ist mir jetzt halt ziemlich egal, aber wir können das Wasser da weg Hey, das Wasser brauchen wir noch bis Ende, was die Kühe mitnimmt? Äh, -hmm. uh, nein. No. Ja, yeah, nein, das ist nice. Vielleicht finden wir noch ein bisschen andere. Ja, ein Lore. Viel Tinker. Entschuldigung, Soulbound, uh, Soulbound, das ist seelengebunden, das heißt, wenn man stirbt, behaltet man das Easter. Das braucht man bei derer Stil unbedingt. Mhm. Weil es echt uncool ist, wenn so halt der gearte derer Stil irgendwo landet. Und weil es halt auch praktisch ist. Du ist da aufgegangen? Oder? Genau. Ich bin oben aufgegangen. Das, das kann... ist Kisten, zwei Köpfe und einmal das und noch ein Kopf. Wow, <lacht> <lacht> <lacht> das ist rot. Ich loge da mal unter die Geliebungs Wie E und E Das brauchen wir so viel Köpfe Na Na, das lasse ich mal da Wow Wow Brauchst <lacht> <lacht> du hier, wo ich e die Iron Door mal mit Das ist Iron Door, ja Oi oi Öl ist da gespawnt <lacht> Ja gut <lacht> Darf man da einigen? Swimmer-Reinigen? Äh, Nein, ich baue mir neben vorbei. Ich bin ein bisschen ungesund, glaube ich. Ist wieder offen? Ja, ja Wahnsinn. Ja. Ja. ja, die Tür ist jetzt weg. Ups. <lacht> Oh, das ist ein bisschen ihr da. Irgendwie wäre es so witzig, wenn man durch so eine Iron-Tür geht und dahinter kein Knopf ist und dann so 20 Viecher vorne sind. Das wäre irgendwie echt witzig, <lacht> finde ich. Irgendwie ist es da ein bisschen random, kommt Das ist irgendwie der Mine verboten. <lacht> irgendwie ist da Höhle, Mine und whatever. Hm. Wo bist denn du? Irgendwo. So. Hier. <lacht> ich glaube, ich schon wieder da, wo bin. So. Ähm, um, ich da schon ein Silverfish die was immer darauf andeutet, dass das Portal deiner Nähe ist. Vielleicht ist es das ja, da Art mir glaube ich schon. Da. Gibt's kein Video. Hey, Kiste. Okay. Ah, Ring. Schau mal, brauchst du mal die? Oh. Nehmen wir mal. Ah, die kommen von da oben, oder? Nice, ich ja, warte die Lager mal wieder, die Items sind, was ich nicht brauche. Ja, das war eigentlich alles nicht. Jo. Was ja, passen. Jo. Hey, ja, wir haben es angefunden, Willi. Nice. Ich ja, cool. Hey, ja, den Spawner kann man mitnehmen, gell? Okay? Jo. Jo. Nice. Silverfish Spawner. So, und jetzt müssen wir da ein paar eine tun, soweit ich weiß. Hoffentlich nicht die. Soll ich es mal mit denen probieren? Bin mir grad nicht sicher, ob man die verzauerten oder die unverzauerten eintun muss. was denn da Ich glaube, man muss die verzauerten eintun. Soll ich mal ausprobieren? Ich probier mal aus. Jo, ich glaub, man muss die verzauerten tun. Aber ich bin Shift gemacht, soll ich sagen. <lacht> so ich es nochmal ohne Schicht probieren? Wow, so ein, <lacht> <lacht> Na, ich glaube, wir müssen die Verzauberten einsteppen. Das heißt, wir brauchen Blaze Powder, das kriegen wir von der Blaze. Ja, aber wir wissen schon mal, was ist. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn euch die Runde gefallen gebt einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr <lacht> nichts mehr verpassen <Partimal> wollt. <lacht> Bis zum nächsten <lacht> Mal. Tschüss. Ciao.